Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Daniel P. Wir heißen euch willkommen zurück zu Yoshi's Woody World. Wir haben jetzt ein paar Welt drei abgeschlossen, das erste Level. aus der vierten Welt abgeschlossen, wo ganz viele Affen waren, die wir getötet haben. Und der Melonen geklaut haben. <lacht> genau. Und jetzt sind wir hier an einem Berg. Da fliegen irgendwie Kekse raus. Das sieht lecker aus. Ich, weiß nicht, wo du war, Kekse. ich sehe da Wolle. <lacht> Wolle. Lakitus im Loch. Die. Okay, dann nehme ich jetzt mal. Ich, ich bekomme weniger Schaden. Ja, und ich nehme das hier an. Ja. Na dann mal los. Der Rest des Spiels werden unsere Jubel wahrscheinlich schon reichen. Ich denke auch. Lakitus im Loch. Oh, gruselig. Loch. I, Lakitus. I, und das im Loch. Ich habe neuen Yoshi. Oh, ich nicht ist scrolling oder? Ach, verflossen. Nein. Nein. Au! Oh Gott. Äh, ich das? Ja. Okay. Toll. Schon wieder. jetzt weiß ich, warum da so ist. Da sind Lucky Tuss in Löchern. Ah, oh mein Gott. Nicht drauf bringen. Ja, ich sehe schon. Okay. Oh Gott. Warte dich. So jetzt kann ich drauf springen, ne? wenn du da drunter bist. Kann ich jetzt drauf springen? Nein. schon da. ich jetzt da? Hab ich habe keine Wolle. Schiesst dagegen? Nein, nicht so. <lacht> also ich habe irgendwas getroffen. Gott, ich, komm da nicht hoch. ich kann gar nichts machen. Ich habe verlandet. Jetzt habe ich Wolle. Dann geht doch mal mehr. Äh, okay. Wollen wir mal machen. Ouch! Okay, wir sind am Ende. Das, das ist noch was. Das ist Blume. Oh. ist so... Gut. Wir öffnen hier einfach Dinge auf uns, Ja, wir können es sagen. Okay. Hier ist das scrolling bereich vorbei. Ja, Gott sei Dank. Warte. Das sieht... Ah, guck, guck dir das an. Das leuchtet. Siehst du, wieder das am Leuchten ist? Ja. Hm. Ich frage mich, ob da irgendein Geheimnis hintersteckt. Ja, Gesundheit. Jo. Jo, ne? Ja, jo. Jo. jo, hi. danke jo. Jo. jo, hi, hi. hi. danke 3, ne? ne? War schon wieder halt am leuchten... Was? Wo? Wo? Auf Seite? glaube ich. Aber da kann man ja nicht mehr reden. <lacht> das wollte ich jetzt nicht. Da kann man da irgendwie mit der Röhre hin. Oh Gott, bin im Flug gefangen. <lacht> Alter, ja. Das weiß keiner. Das ich echt gut auch, ich hab' doch gar nicht gesehen. So. Alles neu. Tipp, oh. tipp, tipp, tipp, tipp. Da lebt immer noch der da oben links. Ich wir schon zweitausend Mal irgendwie gegessen. Oh. Ah. Okay. wir verlassen dieses, dieses dieses Gebiet. Wollen wir dann mal weitergehen? Ja. Dann bitte. Zipple. Zup so. Ah. ah. Ah. Das wolle. Nein. Nein. Ah. Also, okay, ich hab's. Ey. Da gehe ich nicht hin. Da Und gehe ich hin. hin. Das ist eine Blume. Yes. Uh. Warte, bevor wir da jetzt weitergehen. eben umgucken, gucken, ob hier noch was ist. Sehr, nee. es nee. nee. das heißt, läuft noch gut. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Wie ah, kommt man denn da? Ja, schau, da kommt so und da dann kommt dann so runter. Da ne? Ja, dann ne? Hat Sinn, ne? <lacht> Warte, ich versuch mal. Ich. Hey. Hm. Ja, da schon irgendwie kommen. Ja, wollte ich gerade sagen. Alter, wow, ich habe dich gerettet. Ich hab's dir mir einfach so auf den hinten. Oh Gott, der auf mich. das, das Tür. Ja. Da durch. das ist gerade noch mal aufgeploppt. Da. da. kriegt mir nicht, Lacke, Das nur eine Tür. Wie noch eine Tür? Okay. jetzt kann man da unten zu den einigen Nein, ich glaube da oben kommen wir wieder raus. Was soll das? mal in die Tür gehen? Ja, jetzt mal die Dinger da einsammeln. Ich glaube, ich glaube, wenn wir da weitergehen, dann sind wir hier raus. Oh, ich falle die ganze Zeit herunter. Ich gehe mal rein. Und da war noch was. Ich habe noch was gesehen. Ah, da ich doch. Aha! Da unten haben, haben wir ja noch eine Tür gesehen. Ja. <kühm> ah, ah, ah. Ah, ah. Makes total. Ah, ah, ah, makes totally sense. Oh, ich fliege den von selbst hier, oh, hier Oh, ich fliege hier Oh, ja, Lucky Two. Sturm, Lucky Two. Nimm das leicht. Nein, nein. Ich kann es wagen? Das reicht, du Dusch. Das reicht mir. Oua! Wow. Ja, aus dem Weg. Wow. Like yeah, wir haben alle Wolle gefunden. Sehr gut. Sehr gut. Okay, dann gehen wir doch mal zurück. Oh. <lacht> ja, aus dem weg. Oh Mensch, oh, schon wieder. <lacht> oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh <lacht> mein Gott. Yeah. Like a Joseph Josta. Ja. Da ist noch was. <lacht> Woohoo. Ah. Und jetzt nichts wieder raus hier. Zwei <lacht> Stempel fehlen noch einstellen ein, Einer noch. Komm schon. Das gibt's nicht. Das kann doch jetzt wahr sein. Oh. <lacht> Warum nicht? Oh. oh, keine Blume. Schade. Kein Bonus spür für uns. Ah. Nein! Alles deine Schuld. Das ist gar nicht wahr. Doch. Wen 20 Dinger. 1, 2, 3, 4, 5 Blumen. Und 1, 2, 3, 4, 5 Wolle. Was auch so ein paar Mario, ne? döt döt döt döt döt döt döt döt döt döt döt döt döt döt das Wolle. Ja, das ist Wolle. Ich sehe, dass es das Wolle ist. Flussverdruss. Das ist ein Flusslevel? Anscheinend. Gut. Let's go! Schwarz und Grün im Einsatz. Ja. Er ist grün. Ich bin schwarz. Ja. Willst du nicht deinen Joshi irgendwann wechseln? Oder wenn sie die Farbe gut von ich, ich mag die farben von ihm. Dann ist ja... Oh, oh mein Gott. Dass ich nicht auffressen. Und von einem geistesgestörten gerade angegriffen. Ich muss nicht sagen, dass der so normal guckt. Ja, das ist nicht so. Okay. <lacht> Vorsicht, ziege Pattenfisch. Ah. Nein, mein <lacht> da habe ich gegessen? <lacht> ja. Das ist ein Big Blob, by the way. So heißt der Fisch. Ui. Doi. Oh, Was? Der Geschenk ist runtergefallen. Oh. Äh, Neustarten, oder? Ja. Komm, wir am Anfang neu starten <lacht> ja nichts gesehen das wirst du alles aufschneiden alles Erstmal ja. wolle einkassieren mir es wert irgendwie so eine ghetto wäre <lacht> ja ich handle jetzt mit wolle ne. wolle kaufen <lacht> wolle wolle kaufen hier nur 100 Euro, das, das ist gerade. Ja, kann man überhaupt schwimmen? Ja. Du kannst schwimmen. Okay. Hier siehst du... Das ist nicht den Propeller aus dem Hintern. Hast du es nicht gesehen? Ja. Na, erstmal den genau. Nicht mich, geh weg. Ich muss, ich muss zielen. Ja, ich sehe es. Ah! Herzlein, nein, oh das ist eine Röhre. Da kann man nicht rein. Kann man nicht rein? Ah, da, da kommt Scheiße jetzt raus. Weil wir nicht so viel. Nee. Mehr... Oh. Ja, ist auch geistig behindert. Ja, sind geistig behindert. ich auch keine Wolle. Hilfe noch zwei? Oh mein Gott, wir sind doch schon zwei. Ey. Es gibt zwei von denen. Ne? Okay, bereit? Uh -huh. Uh -huh. Na wir haben alles eingesammelt. Okay, ich dachte wir kriegen okay. da bestimmt rechts irgendwas. Ja gut, komm. Was was cooles erwarten bei uns? Mehr Jungen, joshis Nixen, Yoshis. bewegen dich wie ein Fisch im Wasser. um eine Wirbelattacke auszuführen. Wir sind mehr Jungfrau Yoshi. Hier, ich bin mehr Jungfrau Mann. Und du bist... Blauwash Yoshi. <lacht> Yoshi, genau. Mehr Jungfrau Yoshi. Und Yoshi, wir kämpfen mit, gegen die Kräfte des Bösen. Das Böse? Das Böse! Oh, Alter. Das Böse. Oh. Oh. Also. Oh. Das Böse. Sie, um den Fernseher zu reparieren? Nein. Ähm. Repariert wir ein bisschen Fernseher? Nein! Alter, also, wir haben okay. es geschafft das war das war cool gewesen ja aber alles gesammelt haben das ist wieder die frage das ist natürlich wieder die oh jetzt jetzt kommt als cool abschnitt nein Affen. das affe lustiger affe ja. Boink. lustiger affe nein auf das ding ja, oder. oder so <lacht> oder so auch damit ich jetzt als Lebensgeschoss einsetzen. Nein. okay. darunter. Nein, nein. Ja, und genau, bleibt da. Du <lacht> schaffst das schon. <lacht> Ah, die sind blöd. das Herz. Jetzt geht's es abwärts. Ich schon ein bisschen näher werfen. Ja. Nein, lass ich hab 20 Dinger. Du nein, das? nein, ah. oh nein. <lacht> oh. Oh. Ah. ah. ah sonst ding aber auch nicht. Ah. Wo wirst du Nein. Ah. Wobei tot? Sind wir to ja, wir sind. <lacht> <lacht> wir sind gestorben. Ich wurde gefressen und du bist auch gestorben. Aber hey, wir haben jetzt noch mal die Chance, alles einzusammeln. Ja, ja da lustiger Boah. Na, Aber 20 Dinger werden, werden wir nicht kriegen, wahrscheinlich. Ja, und das, das ist ehrlich gesagt meine, meine geringste Sorge. Und mein Gott, leckt das Spiel ist gerade. Hast du gerade gesehen, wie ich ja, so ein gerade bisschen. war? Alter, ich auf den oder ja, Mach nichts. Ich mach mir nicht an. den Mund. Oh, besser. Oh, diese Geschwindigkeit. Au! Au. Ich wollte mich darüber jetzt gerade lustig machen. Man kriegt dann voll auf, kriegt voll auf die Fresse. Da er sich also Fisch. Nein. ist alles kaputt, nicht Pech. Ah, yes. Ja. Oh. <lacht> Sehr gut, <lacht> das war cool. Zwei Dinger. Gibt mal zwei Bonusspiele. Zwei Bonusspiele. Gibt mal zwei? Nein. Verdammt, wir kriegen nur eins. Aber hey! Wir haben echt gut gemacht! Ja, oh, keine 20. Aber wir haben alles eingesammelt. Ich fand es gut daran, dass wir eben Nein! Was? <lacht> Was? Uns fehlt eins? Ich glaube, wir hätten alles! Dreck! Verdammt! Oh, verdammt, der Scheiße! gut oh, das Verzweiflung, Erniedrigung! Ja, Tadier ist ja ein richtiger Schrottling. Hey, auf meine Technik zu probieren. Was? Nein. Melona. Nein. Der... Äh, nein, als... nein. Nein. nein, nein, nein. was? hat gewonnen? so bei 50 Punkten glaube ich. Was? Gleichstand. Sehr gut. Ja. Damit, <lacht> damit bin ich zufrieden. Nein, ich hätte gewinnen müssen. Ja. Verdammt. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Exzellente. Er ist gezeichnet. <lacht> nein, nein. Okay, äh, wie viele Minuten haben wir? 21. Na gut, machen wir die Festung. Das ist Knotberts Wasserfestung. Ey. Kennst du den noch? Nee. Oh, das ist dieser fette Paracuper. Äh... Wenn wir gleich beim Boss sind, fällt er die wieder ein. Das ist leider der einzige Kritikpunkt an diesem Spiel. Sie haben die Bosse einfach viel zu oft recycelt. Okay. bestimmt nicht so oft wie ich, wie du denkst, oder? Doch, fünfmal. Ich muss gegen jeden Boss nach jeder Level, ja. Hey, hallo ja. Okay. Ich bin aber nicht gerufen. Hier auch nicht. Aha, macht alles kaputt. da war nichts. Oh oh. Komm schon. Neustarten. Ja, da oben war eine Wolle. Komm mal da hinten. Keine Ahnung. Finden wir es heraus. hat Ihr nichts gesehen. Hallo, Muffy. Wolle abschmeißen oder was? Nein. Warte mal, guck mal, ob rechts irgendwas? Aha. Aha. Was? Ah, okay. Ah. Jetzt ergibt das einen Sinn. This makes sense. Erst der Bolle. Oh mein Gott, die ist blau. Hm? Okay. Komm mal, was? Dibiert. Oh. Warte. Okay. Da glänzt was rechts übrigens. Hm? Da rechts war was am glänzen. Glänzen. da oben rechts. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Ja, wir müssen nach. So, ne? Ja. Das ist ein Affe. Töten, essen. Mit anderen Affen werfen. Ja, oh. okay, du da. Ja, genau mal rechts. Nein. Also so da den kriegen wir nicht. Okay, tut das Leben. Okay, viele Türen nehme ich an. Ja, was können wir gar nicht runter Ne. Nee. Alter, warte Ach, Da kriegen wir gar nicht. Ja oder so. Ja oder so. So wollte ich ja auch gerade tun. Ja, da rechts wegen dem Panzer. Ich dachte da muss er werfen, aber. Schwimmer an der Oberfläche. Ach, oh Gott. Wart. Also Was? das Was? gemacht Wart. habt Wart. Wart. Ah, Hilfe! Lacoste! Hast du gesehen? Die Krabbe. Von der Lacoste Handtasche. Hey, Affen gegen Affen! Fliegaffe, flieg. <lacht> Das war cool! Fliegaffe! Fliege und sieg! Äh, anmachen! Nein! Wie nein? Hierher! Yeah. Ja, anmachen! Oder? Ja, komm mal so. Ja, okay. Hier ist so super duper Teamwork! Ah. Jetzt anmachen. Da ist doch ich dachte, nicht, kann nicht ertrinken. Wir sind wir aus also Wolle. Das ist, das ist ein das ist ein spiel Hier kann man nicht ertrinken. Wir sagen Wolle kann unter Wasser atmen. Na klar. Na, Na ich sehe vielleicht genau nicht. Nein. Oh, nein. nicht den Panzer brauche ich Warum wirst du ihn am Weg? Moment! die, Aber du Köder! Hund! Und! Und. Ja, der ist so blöd, da kommt ja nicht durch! Ja, ich glaube auch! Der ist, der ist viel zu doof dazu! Nein! Da muss der Hund durch! da oben... Warte, das sind Nee, das sind keine Fledermäuse, das sind Parakutes gewesen. Ah, ich verstehe. Wir müssen den ertränken lassen. Jetzt nicht. Nein, ich halte hier die Stellung. Oh. Äh, gibt es jetzt nicht. Ey. Da, Hund ist rau. Wir müssen sowieso runter. da warst du da hier In dem Ding. Ja, Hund. Oh. Auch mein Masterplan. Komm mit, Wuffi. Du, du bist du bist meine kleine Hunde, bitch. Komm mit. Hierher, Huni, Huni, Huni. Regen mir die Wolle. Aber Hund. Und das ist dann ist dann nehme ich mal an rechts ja würde ich auch mal so sagen was was zum Teufel war links irgendwo noch was ja guck ne? ich doch mal weiß nicht da oben da oben ist noch was ich noch was sehen Hund komm her Da wird schon mal drin sein. Ja. Das ist ein Panzer. mein das ist eine Blume. Blume. Blume. Na ja, ich meine, eine Blume haben wir bekommen. Nee, da, kommt der Panzer aus, ne? da kommt der Panzer raus. Da kommt der hey, Panzer raus. da müssen wir jetzt nach rechts. Hm, ich komme nicht durch. Hey, du kommst hier nicht durch. Hey, hier, du rein? Bam. Der hatte keine Ahnung, was ihm bevorstand. Und. Oh, wo ist denn schon wieder ja, verarschen. Versuch mal wegzugehen. Geht nicht. Du sollst auch nochmal nach ich links. Bin. Mach ich doch, geht nicht. Oh. Äh, äh, äh. Wo ist dieser blöde Köter? Komm her. Oh God. Ich krieg da Kotzen mehr, du. Du kackhund. Komm her, du. Komm her, du Schwein. Wir müssen den so runter. Ja. Was kannst du eigentlich? Losgeiler, da lang? lang Und jetzt kommt ja da rechts ist doch irgendwas. Irgendwo haben wir schon Wolle verpasst. da schon mit einem Mund? Ich habe nichts im ich sehe von oben. mal. ist aus. Oh. Ah. Da ist der Schlüssel. Warum machen Koopa. Wir Nein. Nein. Gucci. Und Lacoste. Unsere Erzfeinde. Ja. Kommt her, ihr Kram. Ich mache aus euch... Nein. Ich mache aus euch Handtaschen. Moment mal, ihr seid schon Handtaschen. Ja, wenigstens können wir die blumen alle. Ja, ja, wir brauchen immer noch den kuh Da unten ist noch was. Ja, ein bisschen Dingen, Stempel. dann sammle ich nach dem so. Ich habe die letzte Blume gefunden. Okay. Hm, das jetzt das wir jetzt machen. Das ist was? ein kube haben kriege ich jetzt einen Herr ich kriege ich sehe keinen Ochsen ein Kuba ja, wir werden schon wieder auftauchen bringen den Hund Nein Also war war ein Kuba weil nach rechts noch. Da ist der Schlüssel. Da kommt man von unten dahin oder was? Ja, wir, wir müssen von unten da, lang. Aber wir haben noch keinen Cooper. Wo wir denn einen Cooper? Okay. Ja, das gibt es jetzt nicht. Oh, das ich doch jetzt nicht. Sehr schön. Okay. Hm? Wir bleiben mal zusammen. Ja, ich glaube, es wäre besser, wenn wir, äh, wenn wir uns erstmal nicht trennen würden. Okay. So und jetzt drücken wir den Schalter, damit das Wasser nach unten, damit dieses Scheißwasser Wasser wieder nach oben fährt. Dann suchen wir uns einen Cooper. Hey, wir finden hier wahrscheinlich keinen mehr, deswegen müssen wir jetzt nach oben in die Röhre gehen, damit wir die wieder respawnen lassen. Mann, dieses Level. Ich hasse Wasserfestungen. ist zwar kein Zelda Ocarina of Time Wassertempel, aber trotzdem. So. Ich habe einen. Nimm dir auch mal einen. Ich nehme auch einen auch eine Nase voll. Die kann überhaupt aus dem Wasser springen ist physikalisch gar nicht möglich. Alter. Alter dieser Hund. er bringt ja alles um. Selbst die Handtaschen hat er umgebracht. Der da hier. Ach so, von hier kommt man einfach. Ja. So, ich übernehme das jetzt. Da war man auch. Was? Was? All this stuff for nothing. Also, der muss atrollen. Halt also. <lacht> <lacht> oh habe ich Urban. Komm her und danke sehr. Gerald. So oh, können wir jetzt weitergehen. Das war leicht nervig. Ja. Oh Gott. Was ist denn jetzt los? Okay. Ähm, ja. Das können wir später machen. Du kannst unter okay. Wasser keine Eier werfen. Nein. Ich sage schon Eier. Du kannst unter Wasser keine Wolle werfen. Aua. Aua. Warum? Stacheln heißen in Instant Death war noch unbesiegbar. Lass mal Kuchen mit. Nein! Oh Gott! Oh nein, die Wolle, nein! <lacht> nein! Jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. ey. Okay. Und Wir haben keine Wolle, ey. Wolle, wir brauchen Wolle. Wir wollen Wolle. Aau, oh, meine Nase. Okay. Schick so, dir ein und jetzt runter. Bleib du links, ich bleib rechts. Da können wir auch mit dem Kupa eigentlich einsammeln. Ne? Die bleib Bolle. links. Okay. So. Okay. Äh. So. Wir haben ja eh nicht genug Herzen. Die Level haben wir verkackt. Das Level haben wir wirklich verkackt. Da fragen wir lieber Professor Dr. Google nochmal nach, wo denn hier alles ist. Jo. Aber erstmal werden wir uns um Knotbett kümmern. Hier wirst du jetzt gleich wiedererkennen. Erstmal. Guten Tag, da ist er. Ach. Ihr werdet langsam müde, oder? Nee. Wie wäre es denn mit einem entspannenden Bad? Ja. Dann hätte ich hier in erster Linie nichts gegen einzuwenden. Aber nicht mit dir. Boah, ist der Fett? Ja, den hatten wir noch schon in der zweiten Welt gehabt. Ah, okay. ich, ah, ich sehe schon, was zu tun ist. Oh, <lacht> ja. das tut weh, ne? Knobbert? Oh Gott, der Zeug Wellen aus Wolle. Aber keine Brücke, wer Wie kann er überhaupt fliegen? Guck Vögel an und wie fett der eigentlich ist. Oh. Also dann ein bisschen die Brücke kaputt machen und zack. Oh nein, das tut aber weh. noch... Verdammt, Schmerz. wenn er noch so doof ist. Geh weg von mir! Was war Schausangriff? Überraschungsangriff! Oh! Ja, oh Gott! Bei der Stachelnagel ran, ey! Na ja. Oh, wir müssen es geschafft. Alter, seid mal leise da draußen. Oh, oh, oh. Ey. Los die Tierwanderung da draußen. Wir haben keine aufstehen freigeschaltet. Das, das stimmt mich traurig. <lacht> mich auch. <lacht> wir müssen die noch retten, Mann. Ja. aber wir, wir werden weitere Yoshis retten im nächsten Part. Und wir haben einen neuen Triggeranstecker erhalten. Stiefel. Sieht mir aus wie ein Hotdog. Ja, irgendwie schon, habe ich auch erst genommen. <lacht> ah, alle -Anstecker sind umsonst, aber nur für eine begrenzte Zeit. Gut zu wissen. Und hier haben wir ah, eine Wäscheleine. <lacht> das ist eine wollte ich gerade sagen. Das ist eine Wäscheleine. Okay, ähm, was ist mit dieser Wäscheleine auf sich hat? Nee, meine nächste Feuer. Genau. Bye-bye. Ja, ciao.